Herzlich willkommen. Heute geht es noch einmal um Google Scholar. Wenn Sie das Campusnetz nutzen können, stellt sich das anders dar als ohne. Yannick ist ziemlich frustriert, denn immer wieder steht er bei seinen Recherchen vor den Bezahlschranken, wenn er Google Scholar nutzt. Und er fragt Xenia, wie komme ich über Google Scholar an frei verfügbare Texte? Hm. Sagt Xenia, dafür brauchst du eigentlich das Campusnetz. Die Suche, die sieht immer gleich aus. Das ist überhaupt kein Unterschied. Aber Bibliotheken erwerben ja die Lizenzen von den Verlagen, sei das jetzt für Zeitschriften oder sei das jetzt für Bücher. Und für die digital erscheinenden Sachen hat das dann die Auswirkung, dass du mit Campusnetz direkt darauf zugreifen kannst, jedenfalls für die Sachen, die in deiner Bibliothek lizenziert sind. Das sieht man dann eben auch bei der Angabe hier, was frei verfügbar ist. Ohne Campusnetz sieht das anders aus. Natürlich gibt es da auch gelegentlich freie Texte, aber das musst du immer jeweils herausfinden. Oh, Das ist aber blöd. Hör mal, äh, gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten? Nicht mit Google Scholar, aber es gibt andere Angebote. Das gucken wir uns ein andermal an.